So Hallo und wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr heute zu unserem Webinar reichlich zugeschaltet habt. Heute haben wir den 28. Oktober, kurz nach 18 Uhr. Wir werden uns heute darüber mal informieren, wie wir mit diesem unglaublichen Minting-Kontrakt und den dazugehörigen virtuellen Minter ein passives Einkommen aufkönnen in diesem großen Megatrend der Blockchain-Technologie. Würde ich sagen, gehen wir gleich ans Eingemachte und nutzen die Zeit. Ich bin der untere Carsten Gutovi, 53 Jahre mittlerweile jung, Vater von zwei wunderbaren Töchtern, wohne im schönen Münsterland, habe selber 15 Jahre in den Emiraten gearbeitet und gelebt, habe die ganze Mittleren Osten beruflich bereisen dürfen und habe da eine ganze Menge spannende Erfahrungen gesammelt. Mein Kollege Thomas Schmitz in Dubai, Mitglied des Beirates, ist heute nicht live dabei. Wir wechseln uns ab und machen im Wechsel diese Präsentation. Bevor wir ins Eingemachte gehen, bevor wir über Zahlen und Daten reden, natürlich der obligatorische Disclaimer. Alles, was wir heute tun, hat einen informativen Charakter und jeder ist natürlich aufgefordert, sich umfassend ein Bild zu machen, gute Fragen, kritische Fragen zu stellen, hinter die Kulissen zu schauen, das Ganze mit dem Helikopterblick mal zu betrachten und alle Perspektiven mit einzubauen, um sich darüber Gedanken zu machen, macht das Ganze hier Sinn, hat das Ganze langfristig Perspektive. Wir werden mit vielen Zahlen sprechen, die pure Mathematik sind. Wir werden aber auch Zahlen haben, die reine Prognosen oder Zahlenspiele sind. Was wäre, wenn, die wir auf keinen Fall vorhersehen und garantieren können. Ich denke, es sollte allen klar sein, dass wir da uns einig sind. Das war der offizielle Teil und kommen wir ganz kurz für die ganzen Einsteiger in diesem Thema zu dem, was ist Kryptowährung, was ist Blockchain. Ganz einfach und kurz und kompakt. Wir sprechen über Krypto- und Cyberwährungen. Das ist digitales Geld. Das ist kryptonisiert oder kryptografiert. Das ist vielleicht der bessere Begriff und Kryptografie, das wissen die meisten sicherlich, ist die Verschlüsselung von Daten. Also haben wir hier ein hochsicheres, hochverschlüsseltes finanzielle Geldsystem, was dezentral auf der ganzen Welt verteilt, abgelegt, auf sicheren Rechnern geparkt wird. Diese ganzen Daten sind parallel synchron so angelegt, dass man unmöglich alle Rechner gleichzeitig finden und verändern könnte, um in der Datenbank, die Blockchain, irgendwas zu verändern. Das macht das ganze System sehr transparent, aber auch sehr sicher und sorgt dafür, dass kein Unsinn passiert. Wer nichts zu verbergen hat, der hat auch keine Sorgen denke ich mal, mit dem ganzen Thema und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die schon seit vielen, vielen Jahren entwickelt wurde. Bitcoin ist der größte, bekannteste, vermutliche Kryptowährung, der Pionier, der den Weg bereitet hat jetzt befinden wir uns quasi in der dritten Generation und auf dieser Generation bauen wir auf und bauen eine Infrastruktur, eine Plattform oder mehrere Plattformen, über die wir die digitalen Währungen, die unmittelbar vor der Tür stehen, nutzen werden und dafür ist dieses Projekt ausgelegt. In den Medien wird immer mehr geschrieben, man hört und liest immer mehr. Die EZB macht ernst, seit 12. Oktober wird offiziell getestet, wie das denn so ist mit dem digitalen Euro. Die Asiaten sind da schon sehr viel weiter offiziell, was die Medien betrifft. Auch die Amerikaner haben schon beschlossen, Anfang nächsten Jahres den digitalen Dollar einzuführen, Gold und Silber gedeckt. Da gibt es schon ganz konkrete Hinweise und die G20-Staaten planen das ja schon seit vielen, vielen Jahren. An der Stelle meine Empfehlung, einfach mal die Ohren und Augen aufzuhalten und sensibel für diese Medien berichtet zu sein. Das eine ist, dass die sagen, sie arbeiten dran. Das andere ist, dass man eventuell von da ausgehen kann, dass der E-Euro schon lange existiert. Davon bin ich persönlich zum Beispiel überzeugt, dass das so ist. Und An der Stelle mal ein ganz, ganz kleiner Hinweis für euch, wo ihr auch gerne anschließend mal schauen könnt, wenn man beispielsweise bei Google Chrome den Begriff e lehrstelle Euro eingibt, dann sehen wir, aktuell ist der Währungswert des neuen E-Euros bei 3,19 Dollar gegen den alten us dollar und Wenn wir hier einen, einen Währungskurs, einen Wechselkurs schon angezeigt bekommen, ist das vermutlich ein Indiz dafür, dass der E-Euro technisch gesehen schon lange da ist. Man kann das seit Monaten sich schon angucken und beobachten. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass das soweit ist und von daher sind wir auch ziemlich sicher, dass im Hintergrund nicht nur irgendwas getestet und vorbereitet wird, sondern eigentlich sind die schon viel, viel weiter und warten nur noch darauf, das Ganze zu starten. Gehen wir zum nächsten Schritt, nämlich zu den beiden Machern des ganzen Projektes. Dr. Fiber Adlaka und Dr. Chitic Adlaka, zwei super sympathische Brüder, die wir auch persönlich kennenlernen durften. Damals im Mai, Juni letzten Jahres waren sie auf Deutschland-Tournee. Ich hatte die Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen und zu begleiten, war als Übersetzer mit auf der Tour dabei und hatte so die Möglichkeit, die Jungs wirklich persönlich sehr gut kennenzulernen, den mal auf den Zahn zu fühlen, den in die Augen zu schauen und mal abzugleichen, wie die so drauf sind. Durch meine 15-jährige Arbeit im Mittleren Osten hatte ich sehr, sehr viel Erfahrung in diesen Kulturkreisen und konnte mir sehr schnell ein Bild machen, wie die beiden so ticken, wie die drauf sind. Das hat mir schon mal ein richtig gutes Gefühl gegeben, zu sagen, wir haben die richtigen handelnden Personen die einen langen Background haben. Ganz kurz, die Geschichte der beiden Brüder geht da schon viele Jahre zurück. Secogenius, die Muttergesellschaft unseres Konzerns, den wir hier haben, ist eine der Top 3 Cyber Security Unternehmen in der Welt, in den Insiderkreisen in diesem Nischenmarkt, bei Vodafone, Banken und Konzernen sehr wohl sehr bekannt, haben sich eine große Reputation aufgebaut und bauen darauf auf und werden alles tun, um ihren guten Ruf, den sie sich hier erarbeitet haben, sicherlich nicht kaputt zu machen. Dazu kommt dann QuickX, das ist die Tochterfirma, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Blockchain-Technologie massentauglich zu machen. Dr. Chitichatlacke hat seine Doktorarbeit auf dem technischen Grund der Blockchain-Technologie entwickelt, während sein Bruder den kaufmännischen Teil studiert und gelernt hat. Und dadurch ist dann gemeinschaftlich mit ihrem Team dieses QuickX-Protokoll entstanden, was die Leute in die Lage versetzt, wenn Händler und Kunden zusammenkommen im großen Stil, und das steht nochmal unmittelbar bevor dass wir dann mit diesem Protokoll eine Million Transaktionen pro Sekunde abwickeln können. Das hat bisher noch keiner in der Dimension so geschafft. Und das macht die Sache natürlich super spannend. Im Kern reden wir heute über die sogenannten Minting-Verträge. Was ist das? Was können die? Was machen die? Und das ist ein Angebot der CN Exchange, der eigenen Tauschbörse, die äh, am Start ist. Und nur um das erwähnt zu haben, es gibt noch die kryptofreundliche Online-Shopping-Mall easy for me wo man in naher Zukunft gefühlt fast alles kaufen und bezahlen kann, mit Euro wie auch mit Kryptos. Und für jeden, der sich über die Empfehlungsthematik interessiert, gibt es noch das Reiseportal Rise to Eternity, die liegende Achtung und Endlichkeit. Da kann man auch wachsen und sein, sein Empfehlungsgeschäft entwickeln. Das ist aber ein anderes Thema, das werden wir heute nicht besprechen. Das hatten wir am Montag und werden wir am nächsten Montag bei Interesse ausführlich präsentieren. Wie gesagt, SecoGenius 2010 gegründet, ist führend im Segment der Cyber Security, Internetsicherheit, Forensik, und allem, was dazugehört. Sehr, sehr spannend, was die da so machen. Habe auch schon die Gelegenheit gehabt, mit Bankern zu sprechen, die mittlerweile privat unserem Team sich angeschlossen haben, die in ihrem Beruf als Bankvorstand erlebt haben, wie das Unternehmen denen den Allerwertesten quasi gerettet haben, als man versucht hat, diese zu hacken. Auch Vodafone nutzt seit Jahren diesen Service und viele andere große Konzerne. Reliance ist ein internationaler Konzern, Mahindran, großer Metall- und Autohersteller in Indien. Airlines, also die große Industrie auf oberstem Level, ist das Klientel. Und das ist schon nicht so schlecht. Die sind immer wieder ausgezeichnet in ihrer Branche. Gerade heute kam wieder ein, eine Auszeichnung dazu aus einem Business Magazin, als Innovator der Zeit, also die Jungs sind auf einem sehr, sehr innovativen, sehr, sehr coolen Weg. QuickX, gerade schon erwähnt, 2017 bereits äh, gegründet worden. Seitdem hat man sich an der Entwicklung der Dienstleistungen und Produkte gemacht, die alle so gut wie fertig sind. Die meisten sind schon da. Es gibt den hauseigenen QuickX-Token, QCX, der Gebührentoken, aber auch Bezahltoken. Sehr, sehr spannendes Thema. Das wird ein zentrales Tool sein, welches wir benutzen werden bei diesen sogenannten Minting-Thematiken, die wir gleich genau besprechen werden. Der ist öffentlich gehandelt auf aktuell vier Börsen, sogenannte Exchanges, und es kommen dieses Jahr noch zwei weitere dazu. Es wurden vor wenigen Wochen, die Folie ist von September, schon über 500 Millionen an Handelsvolumen getätigt. Jeden Tag kommen Millionen dazu. Wir haben ergänzend dazu die QuickX touch Touch-Hardware-Wallet, die auch bald ein eine Update, eine neue Version bekommen wird. Die sogenannte EaseMe-Card wird die hardware touch Wallet ersetzen mit weiteren und neuen und besseren Funktionen. Wir haben die erste weltweite Mining-Smartwatch, die also meine Bewegungen, meine Schritte zählen und tracken. Am Ende des Monats werde ich in Form von quickx token auch noch belohnt, dafür, dass ich mich bewege. Ziemlich coole Geschichte, auch spielerisch mal kennenzulernen, wie man von Kryptowährungen partizipieren kann in dem man aktiv ist. Es gibt natürlich auch diese digitalen Portemonnaies für Kryptowährungen, wir nennen sie Wallets, sowohl für Apple, das ist iOS-Variante, als auch für Android, Samsung und Co. Es gibt die Möglichkeit, Bitcoins per Lightning-Transaktionen mit dieser App jetzt schon durch die Welt zu schicken, wenn der entsprechende Empfänger auch Lightning empfangen kann. Geht das alles jetzt schon, kann man schon ausprobieren, unsere Wallet hat das. In Echtzeit, in Sekunden für relativ kleine Gebühren, die wiederum in QCX bezahlt werden. Das ist da. Crypto Swap. Das ist ein englischer Begriff und sagt im Kern aus, dass wir in der Lage sind, auf unserer Exchange verschiedene Kryptowährungen direkt gegeneinander zu tauschen. Auch dann, wenn es dafür keine Handelspaare gelistet gibt. Es ist üblicherweise so, dass beispielsweise US-Dollar-Täter gegen Ethereum gelistet ist, auf vielen Börsen ist das der Fall, dann kann man dieses Währungspaar handeln. US-Dollar gegen Ethereum als Beispiel. Auf unserer besonderen Börse gibt es, ich schätze, ich habe nicht nachgezählt, 60, 70 verschiedene Währungen, die ich reingeben kann und gegen genauso viele tauschen kann, Kreuz rüber gegeneinander. Zum Beispiel Litecoin, was eine völlig andere Blockchain-Technologie ist, direkt gegen QuickX. Das ist ein Handelspaar, das existiert auf der Welt auf keiner Börse. Trotzdem kann das direkt gehandelt werden, dass der direkte Swap, der direkte Tausch, großartige, sehr innovative Geschichte, sehr schnell, sehr zügig, sehr günstig und wird sich noch sehr entwickeln als eines der Hauptdienstleistungen auf der Plattform. Die Krypto zu Fiat-Schnittstelle, also die Schnittstelle von Kryptowährungen zu klassischen Staats- und Landeswährungen wie Euro, Dollar, Pfund ist natürlich auch schon da. Ich kann heute schon mit Kreditkarte direkt auf der Exchange Kryptowährungen kaufen, man wird auch diese Minting-Verträge ab 1. November direkt mit Kreditkarte bezahlen können. Es kommt PayPal dazu, es kommt Apple Pay dazu, es kommen Debitkartenlösungen, Überweisungslösungen, per SEPA Überweisungen. Das kommt alles in den nächsten Tagen und Wochen Stück für Stück dazu. Also sehr, sehr weit vorangeschritten. Die Plattform zum Ende des Jahres wird alles ausgerollt, alles funktionell sein, richtig zum perfekten Zeitpunkt, bevor da draußen die große. Veränderung in Gang kommt. Die CN Exchange, das ist heute unser Kernthema, ist die erste gemeinschaftsorientierte Exchange. Bedeutet, wir haben die Möglichkeit, uns durch den Erwerb des zweiten Tokens, den Beteiligungstokens, den CNIX an dieser Börse zu beteiligen. Also jeder, der 100.000 dieser Token in seinem Besitz hat, und der kostet aktuell ungefähr zweieinhalb Cent das Stück, also sehr, sehr günstig noch dann ist es relativ einfach für 2.500, 3.000 Dollar ähm, dort sich zu beteiligen. Wenn ich diese Token habe und parke die dort in mein persönliches Depotkonto rein, bin ich, solange die da liegen, an den Gewinnen quartalsweise beteiligt. Die ersten Wochen des ersten Rumpfquartals sind erfolgreich abgeschlossen und entgegen von vielen großen Konzernen, die erst jahrelange rote Zahlen schreiben, hat diese Exchange im ersten Rumpfquartal mit wenigen Wochen Betrieb, wo noch gar nicht alle Funktionen live sind, schon schwarze Zahlen geschrieben, kann also nur noch besser und schneller werden. Und das ist ein ganz wichtiges Indiz über die mögliche Entwicklungsperformance der nächsten kommenden Jahre. Die non custodial exchange habe ich gerade schon angedeutet. Das ist diese besondere Exchange, wo ich kreuz, rüber alles Mögliche tauschen kann. Zeige ich auch gleich mal ganz kurz, wo das ist und wie das aussieht. Wir gehen da live rein in diese Börse. Wir können die Kryptowährung direkt kaufen. Das hatte ich auch gerade schon erwähnt. Und jetzt das Kernthema des heutigen Abends. Die Minting-Verträge inklusive einem zusätzlichen kostenlosen, sogenannten virtuellen Minter, der für 10 Jahre Laufzeit mehr Konditionen gibt, von bis zu 25% auf die Tokenmenge, quickx token die ich dort reinlegen kann, wenn ich will. 25%. Und das bei wöchentlicher Reinvestitionsoption. Also das ist sehr, sehr spannend. Das gucken wir uns heute ganz genau an, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wieder ein bisschen was zu den Basics, zu den Grundlagen. Minting. Was ist Minting? Minting beschreibt den Prozess, dass ein Computer eine Recheneinheit den Vorgang dieser Transaktion, ein Kunde kauft eine Währung oder verkauft oder handelt oder tauscht, bezahlt ein Produkt. Irgendwo wird mit Hilfe von Kryptowährungen eine beliebige Transaktion durchgeführt und jede Transaktion beinhaltet eine kleine Gebühr. Diese Gebühr wird bezahlt zentral irgendwo, na nicht zentral, dezentral. Die Gebühren werden dezentral bezahlt und gesammelt. Und alle Computer, alle Recheneinheiten, die an der Bestätigung dieser Transaktion beteiligt sind, also alle die, die das rechnen und bestätigen und in die Datenbank hineinschreiben, dass der Besitzwechsel bei bestimmten Coins stattgefunden hat, die werden belohnt und bezahlt mit dem Großteil dieser Gebühren. Jetzt ist es so, dass alle im Computer, die im Netzwerk dort verfügbar sind, global, alle an den Gebühren beteiligt sind. Und Man hat sich überlegt, wie kann man es am besten und am fairesten gestalten. Man ist Dazu übergegangen, seit April des, diesen Jahres zu sagen, okay, jeder Computer hat ein dazugehöriges Konto, und auf diesem Konto liegen deine Kryptowährungen, zum Beispiel QuickX Token. Und je mehr Token man dort liegen hat, proof of stake nennt man das Verfahren, be beweise deinen Stapel wortwörtlich übersetzt oder beweise deinen Kontostand. Je größer der Kontostand ist, der mit dem Computer verknüpft ist, der die Dienstleistung erbringt. Je höher der Anteil der Gebühren, alle bekommen einen Teil der Gebühren und wer die größten Kontostände hat, bekommt den größten Teil der Gebühren. So wird das umgelegt. Das ist das neue Prinzip im Gegensatz zu Proof of Work. Das war früher Beweise deine Arbeitsleistung, wer den schnellsten Rechner hatte, den größten, den besten Prozessor, die höchste maximale Leistung, der war dann der Gewinner und die 20 schnellsten wurden an den Gebühren beteiligt, die anderen sind leer ausgegangen. Das hat zu einem Wettrennen in Hardware geführt, kostet viel Strom, sehr aufwendig, das haben wir alles gesehen in den Medien, dass das ziemlich out ist und auch kein Zukunftspotenzial hat. Das wird alles komplett erstatt, äh, ersetzt durch das neue Verfahren Proof of Stake. Das ganz kurz zum Background, wie das funktioniert, weil durch diese Gebührenumverteilung erklärt sich der Verdienst, den wir gleich besprechen werden. Das Ganze wird technisch im Hintergrund abgewickelt. Sie als Teilnehmer haben nichts damit zu tun, wenn Sie einmal sich Überlegen, ich mache das, ich beteilige mich an dem Prozess und kaufe so einen Minting-Contract. Dann übernimmt die Firma die gesamte Technik und Sie sind dabei, ab 500 Dollar aufwärts, sich an einem der größten Minting-Pools zu beteiligen. Sie brauchen keine besonderen Fähigkeiten, technischen Voraussetzungen. Wenn das einmal aufgelegt ist, läuft die Maschine völlig automatisch, 24-7. Jeden Tag werden die anteiligen Renditen, Belohnungen, Gebührenanteile gut geschrieben. Jede Woche Donnerstag werden sie entweder ausbezahlt oder auch reinvestiert, wenn man das möchte. Auch das zeige ich gleich mal live, wie das ganz genau ausschaut. Wir haben also so die Möglichkeit, einen riesen Marktteil zu haben, eine Demokratisierung der Gebühren der neuen Welt, der digitalen Welt. Das ist ungefähr so, als wenn ich mich in der alten Welt bei den größten Banken der Welt direkt beteiligen könnte. Und wäre an allen Bankengebühren, die dort verdient werden, direkt beteiligt. Das wäre zu schön, um wahr zu sein und wenig realistisch. Selbst die Aktionäre bekommen nicht den vollen Gewinn, sondern das, was ausgewiesen worden ist. Und das ist ein großer Unterschied. So, wir generieren also, während wir zu Hause sind, während wir reisen, arbeiten, einfach andere Dinge tun, generieren wir passiv im Hintergrund passive tatsächliche Einkünfte und zwar jeden Tag, wöchentliche Auszahlung und das bis zu zehn Jahre bei diesem Minting-Kontrakt und das ist ziemlich cool. Werden wir ein bisschen konkreter. Wenn ich mich für so einen Minting-Kontrakt entscheide, ab 500 oder 1000 oder zweieinhalb oder 5000 oder ein Vielfaches davon, dann bekomme ich je nach Variante bis zu 18% Prozent auf den Dollarwert garantiert für die Zeit von 20 Monaten ausgezahlt. Beispiel 5000 Dollar das sind 700 Dollar pro Monat, das sind 1,91, irgendwas, gerundet 1,92 Dollar am Tag. Diesen Wert bekomme ich jeden Tag garantiert mathematisch vorhersehbar in Form von diesen KickEx-Token. Das System schaut also jeden Tag, was kostet der gerade aktuell, knapp an um die 2 Cent, etwas drunter, dann weiß ich, aha, knapp unter 2 Cent, dann bekomme ich 100 irgendwas Token pro Tag, gut geschrieben. Steigt der Preis? Reduziert sich die Tokenmenge, fällt der Preis, erhöht sich die Tokenmenge, was langfristig cool ist. Das erklärt auch das Paradoxum, dass Leute, die das Prinzip verstanden haben, sich freuen, wenn der Kurs nicht so schnell steigt, weil dann die Anzahl der Token, die ausgeschüttet wird, einfach mehr ist. Nach 20 Monaten kann er gerne steigen, dann freuen die sich. Das war Teil 1 dieses Minting Contracts. Jetzt bekommen wir zusätzlich den virtuellen Minter, 10 Jahre Laufzeit. Volle Liquidität, das ist wie ein Geldspeicher, wo ich jederzeit rein- und auszahlen kann, wie es mir beliebt, wie die Notwendigkeit ist. Ich kann dort mein Geld parken, vielleicht besser als bei den Banken in diesen schwierigen Zeiten und habe zusätzlich nicht nur mein Geld erhalten und gesichert und niemand kann mir das wegnehmen, sondern ich kriege bis zu 25% Prozent auf die Tokenmenge. Das ist ein Tagesgeldkonto, was mit QuickX tokens bestückt wird und wenn nur 200.000 Token drin liegen, und ich bekomme 25%, dann weiß ich, dass ich jedes Jahr 50.000 Token dazu kriege und zwar anteilig jeden Tag. Und das für zehn Jahre. Tagesgenaue Abrechnung. Mega, mega spannend. Was das konkret bedeutet, machen wir gleich in praktischen, echten Beispielen, um es besser zu verstehen, was das bedeutet. Der QuickX-Token, der CNX-Token, die laufen jetzt noch bis Ende nächsten Jahres, bis zum nächsten Jahreswechsel 2021, 2022 und werden dann dort zusammengeführt und das tut man mit Hilfe eines Minting-Kontraktes, das ist der Teil 1, auf den wir auch dann belohnt und bezahlt werden, diese 18% Prozent beispielsweise, um den Minting-Vertrag umzusetzen. Am Ende kommt der gemeinsame QCXP, P steht für Payment, also nicht nur Gebühren, sondern auch Bezahltoken. Das ist sehr besonders, weil es gibt dem Token noch mehr Funktionen, zusätzliche Nachfrage. Themen, die sich jetzt entwickeln werden und höhere Nachfrage bedeutet bei Verknappung des Angebotes möglicherweise einen steigenden Kurs. Das trading ist jetzt schon weit über eine Milliarde US-Dollar und steigt täglich. Wir haben, wie schon gesagt, zwei weitere top 10 börsen noch dieses Jahr, wo der Token gelistet wird. Wir haben das Angebot streng limitiert. Das Angebot des Minting-Kontraktes geht streng nur auf Einladung. Und wird vielleicht noch sechs, vielleicht acht Monate funktionieren, wenn die frei verfügbaren Token quasi vom Markt weg sind und eingesammelt wurden und in diesen Minting-Kontrakten äh, gelegt werden oder im virtuellen Minter, dann ist irgendwann auch Schluss, das ist begrenzt, weil die Tokenmenge ist begrenzt und nach aktueller Entwicklungen vielleicht sechs, vielleicht acht Monate, dann wird es dieses Angebot leider nicht mehr geben. Also, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein als in diesem Moment, wo das noch recht unbekannt ist. Auch marketingmäßig passieren gerade ganz große Dinge. In den nächsten Wochen wird global auf ganz hohem Level intensiv Marketing betrieben, um die Exchange und deren Dienstleistungen nach vorne zu bringen. Und dann werden die Menschen aufmerksam und interessieren sich dafür und sagen vielleicht, ey, das ist cool. Da möchte ich dabei sein und höre Nachfrage wird möglicherweise in den kommenden Wochen und Monaten entsprechend am Preis was ähm, erkennen lassen. Der Türken wird jetzt schon umfangreich genutzt, wird in Zukunft immer mehr genutzt. Die weißen Funktionen sind gerade dabei, freigeschaltet zu werden in den kommenden Wochen und Monaten. Und das schauen wir uns mal ganz konkret an. Wir haben schon ganz kurz angerissen, wir haben in der Wallet die Lightning-Transaktionen, die werden wir auch in Zukunft viel intensiver nutzen, wenn wir die Verbindung Händler-Kunde intensivieren und die Händler die Schnittstellen integrieren. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, wird konsequent systematisch global ausgebaut. Alle Gebühren für jeden Kauf von jedem Mensch auf diesem Planeten wird dann äh, mit QuickX bezahlt. Das ist ein Teil Umsatz und Rendite, die erzielt wird. Der Währungstausch, das Swap, das funktioniert schon und wird immer beliebter und immer häufiger genutzt. Dort wird jetzt schon ganz aktiv QCX an Gebühren eingesammelt, trägt zum Umsatz und Gewinn der Börse dabei. Die Exchange-Gebühren, also der klassische Exchange, ich schicke Coins hin, die liegen da, ich trade, ich kaufe, ich verkaufe. Jede Transaktion wird mit QCX bezahlt, das läuft auch schon. Nächstes Jahr kommen die Beteiligungen, die Kickstarter-Programme dazu. Das Unternehmen ist jetzt schon dabei, im Hintergrund Unternehmen zu suchen und zu finden, die über unsere Gemeinschaft kofinanziert wird. Über einen sogenannten Token Sale haben wir die Option, uns an solchen Unternehmensbeteiligungen auch geldtechnisch zu Beteiligung mithilfe von QCX token und sind dann an den möglichen Gewinn der Firmen auch beteiligt, so wie wir das jetzt schon machen mit der exchange wir haben in Kürze noch im November den Beginn der QuickX Mall innerhalb der großen Easmy Mall. Das ist eine Spezialabteilung, wo exklusive Produkte, Merchandise und Exklusivartikel des Unternehmens äh, angeboten werden, global. Auch Produkte von solchen Startup-Firmen beispielsweise, die man ganz, ganz teilweise oder komplett mit QuickX bezahlen kann. Auch wenn das startet, wird das zusätzlich die Nachfrage anheizen, anschieben. Dann das Shoppen auf der Ismi Mall insgesamt wird sicherlich sukzessive immer mehr an Bedeutung gewinnen, weil ich dort über unsere Ismi card die dieses Jahr noch kommt, bezahlen kann. Da habe ich wieder Nachfrage. Auch da gibt es besondere Anreize. Ich kann natürlich mit Euro bezahlen, aber wenn ich die Karte mit QuickX bezahle und lade dort für 100 Euro QuickX drauf und ich bekomme 105 Euro wert angerechnet, ist das natürlich monetär ein sehr cleverer Anreiz. Und wird dazu sorgen, dass die Leute mehr und mehr die Dinge, die sie sowieso tun, über diese Plattform machen, auch mit dem E-Euro, das machen, wenn sie möchten und haben Vorteile. Auch offline, mit der eSME-Karte werden wir offline einkaufen können. Und auf alles, was wir tun, online, offline, kriegen wir auch noch Cashbacks obendrauf, das ist die Krönung quasi, die Kirsche auf der Sahne, auf dem Kuchen. Innerhalb der esme shopping plattform haben wir verschiedenste Angebote. Dazu gehört das Minting-Angebot, der Minting-Kontrakt. Es gibt auch für die Kunden eine freiwillige Option, sich eine ESME-Membership zu leisten für 99 Dollar. Die kann man mit QuickX bezahlen. Und diese Membership bringt mir höhere Renditen beim Minting-Kontrakt, höhere Cashbacks, höhere Rabatte, bessere Deals, exklusive Deals. ist aber Thema eines separaten Webinars, wo wir ausführlich über die ESME-Plattform in naher Zukunft berichten werden. Und zu guter Letzt haben wir jetzt schon in Asien, in Indien, aktuell die Möglichkeit, dass die Leute dort ihre Krankenhausrechnungen, Strom, Wasser, Miete etc. über das Portal bezahlen können und darauf Cashback kriegen. Und als nächstes wird das in Europa ausgerollt. Anfang nächsten Jahres geht es langsam los. Also Sie sehen, das sind ganz, ganz viele Anwendungsbereiche, die dazu beitragen werden, in den kommenden Monaten und Jahren den Bedarf nach QCX massiv zu steigern. Aber Das Angebot ist immer noch begrenzt und viele Token liegen in Minting-Verträgen oder im virtuellen Minter, wenngleich die auch frei verfügbar sind. Und diese Verknappung und diese Nachfrage kann man sich gut vorstellen über die Zeit, wie sich der Preis langsam, stetig, immer schneller im Wert entwickeln will. Um da mal eine Relation zu kriegen, um eine, um eine Idee zu bekommen, was da möglicherweise möglich ist, würde ich gerne mal die Benchmark dazu setzen. Wir sind ja strategischer Kooperationspartner von Binance. Binance ist die größte Kryptobörse der Welt. Und Binance hat auch so einen Gebührentoken, der heißt nur anders, der heißt BNB oder auch Binance Token. Dieser BNB hat vor viereinhalb Jahren ungefähr das Licht der Welt erblickt und es wird knapp 10 Cent gestartet und hat nur eine einzige Aufgabe, nämlich Gebührentoken zu sein. Das heißt, immer wenn auf dieser Plattform irgendeiner irgendwelche Transaktionen auslöst, bezahlt er im Hintergrund unmerklich eine kleine Gebühr mit BNB. Das ist einfach so. Und Fakt ist, dass in viereinhalb Jahren dieser Token auf 30 Dollar gestiegen ist. Fakt ist, dass er das letztes Jahr Weihnachten auch schon hatte, ist dann ein bisschen runtergekommen, auf 25, 22 hat sich wieder erholt, ist jetzt wieder bei 30 Dollar. Die haben in einer alten Zeit mit viel weniger Menschen, die Marktteilnehmer sind, ungefähr 120 Millionen Menschen haben sich überhaupt mit Kryptos in irgendeiner Form beschäftigt bis jetzt. Mit diesem Marktumfeld hat Binance sich in den viereinhalb, fünf Jahren 17 Millionen Kunden aufgebaut, machen nur diese eine Funktion, Gebührentoken und haben 30 Dollar geschafft. Das sind jetzt mal Fakten, die wir festgestellt haben. Wir wissen natürlich nicht, ob unser Token genauso schnell, genauso weit, genauso hoch, ob unsere Börse in viereinhalb Jahren das gleiche Level hat, mehr oder weniger. Da ist jetzt unsere Fantasie gefragt. Im Rahmen der Zusammenhänge globale Veränderung, siebeneinhalb Milliarden Menschen vor der Tür, die noch gar nicht wissen, dass sie Anfang nächsten Jahres sich mit E-Euros auseinandersetzen werden. Und anderen E-Währungen, die dann auf solchen Plattformen genutzt werden. 17 Millionen Kunden, 120 Millionen Marktteilnehmer gegen 7 Milliarden, wenn man das alles mal zusammenbringt und sich traut zu sagen, so 0,1 Prozent Marktanteil ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Das wären schon 75, 75 Millionen Kunden, also eine ganz, ganz andere Dimension. Das einfach nur mal, um das Ganze in, in, ähm, in Relation zu setzen. So, machen wir weiter. Das sind die Jungs hinter den beiden Brüdern, unseren Aufsichtsrat, unser Beirat mit sehr, sehr hochwertigen Top-Menschen, ehemalige Finanzminister, Europaratsmitglieder wie John Daly, ehemaliger Technikvorstand bis vor wenigen Wochen, Roche, Sebastiao oben in der Mitte oder auch unten verschiedene andere Nesteck gelistete Unternehmen, deren CEOs auch bei uns eine Aufsichtsrat, eine Berater, eine aktive Position innehaben, um diesem Projekt seit vielen Jahren schon beizustehen, denen zu helfen, deren Netzwerke, deren Erfahrung, deren Fähigkeiten einzusetzen, um in dieser neuen Welt, in der sehr regulierten Welt, eine Rolle zu spielen. Dieses Projekt ist von höchster Stelle geplant, gemacht. Der Atlaka clan ist seit Generationen sehr etabliert in der indischen Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Politik. Und die wussten seit Jahren, was sich da entwickelt. Die G20-Staaten, wenn man das beobachtet hat, haben ja seit Jahren darauf hingearbeitet, was jetzt alles kommt. Und das sind die Jungs, die uns dabei unterstützen. Auch Thomas Schmitz oben rechts, guter Kollege, Freund und Partner. Wir kennen uns seit über 31 Jahren schon, haben damals zusammen im Ruhrgebiet, in Oberhausen und Mühle, haben unsere ersten Businesserfahrungen gesammelt. So lange kennen wir uns schon und bin auch sehr dankbar, dass er mich eingeladen hat, an diesem Projekt teilzuhaben. Schaut euch die Leute genau an, macht vielleicht mal einen Screenshot, macht mal eure Recherche und stellt euch die Frage, welches Projekt, was man sonst so trifft, hat so hochkalibrige Begleiter auf so einer Ebene seit so vielen Jahren, die dafür sorgen, dass so ein Projekt auf diesem globalen Level tatsächlich auch bestehen kann. Da braucht man Support und auch Schutz, um das umzusetzen. Ganz wichtiges Kriterium, wie ich finde. So, jetzt werden wir doch mal ganz konkret und steigen ganz tief in diese Minting-Verträge rein und reden mal über Zahlen, Daten, Fakten, soweit das möglich ist. Wir haben vier verschiedene Optionen. 500 Dollar, 1000 Dollar, zweieinhalb und 5. Ich werde mich an dem Beispiel der 5000 Dollar hier durchhangeln, um das zu erklären. Das ist auch die Variante, die mit überragender Mehrheit am meisten von den Leuten genutzt wird. Nicht selten, auch mehrfach. Beispiel, ich habe 5000 Dollar. Aktueller Preis von QCX knapp unter 2 Cent. Wir gucken gleich mal live rein, wie das genau in Zahlen ausschaut. Dann bekomme ich ungefähr 250.000, 260.000 Token dafür. Die liegen in meinem persönlichen Safe. Die bekomme ich nach 20 Monaten natürlich wieder ausgeschüttet. 10 Raten, 10% sind die wieder da. Rund 226.000 äh, 226 Token pro Monat bei welchem Preis auch immer in 20 Monaten. Bis dahin kann ich mir schon was vorstellen. Da ist jeder selber frei zu überlegen, wo das sein könnte. 10, Cent, 20, 50, vielleicht ein Dollar, wer weiß. Das ist der Teil, wo ich die Glaskugel nicht habe und wo ich nicht garantieren und vorhersehen kann, ob und wann welcher Preis tatsächlich ist, aber der wird höher sein als heute. Diese 5.000 Dollar, darauf bekomme ich 14%. Prozent. Das sind 700 Dollar auf ein Jahr kalkuliert oder bei 20 Monaten akkumuliert, 1166 Dollar, daraus kann ich ableiten, 1,91 Dollar irgendwas pro Tag, die mir ausgeschüttet werden, dieser Wert wird mir ausgeschüttet in Form von QCX Token, jeden Tag schaut das System, wo steht der Preis, entsprechend mehr oder weniger Token werden ausgeschüttet, das zeige ich Ihnen gleich mal live, wie das ganz konkret aussieht. Der zweite Teil, das ist eigentlich der viel spannendere Teil, das ist eigentlich das, wo es gilt genau hinzuhören und zu verstehen, wie dieser indirekte Mechanismus funktioniert, weil ich bekomme jetzt dieses virtuelle Minting oder auch Tagesgeldkonto, welches zehn Jahre Laufzeit hat, welches mir 25 Prozent jährlich auf die eingelegten QCX-Token, die ich zusätzlich reinlegen kann, um das klarzumachen. Die ersten 250.000 liegen im Safe, die sind angelegt. Die werden natürlich frei nach 20 Monaten. Und dann kann ich die auch in diesen virtuellen Minter rüber transportieren. Überhaupt kein Problem. Wenn ich aber vielleicht noch ein paar Dollar extra habe und sage, ich hole mir noch ein paar QCX, weil die gerade so extrem günstig sind und lege die gleich dort hinein oder ich nehme die wöchentlichen Rendite, weil die 14 Prozent, diese Dollarbeträge werden täglich gutgeschrieben und wöchentlich ausgezahlt, können auch reinvestiert werden in den virtuellen Minter. Das macht die Sache extrem spannend. Kurz in den Vergleich zu haben, Je kleiner das Paket, je kleiner der Hebel, also die Kapazität, die Menge der Token, die in das virtuelle Konto hineinpassen, ist im, beim Großen das Zweieinhalbfachen der Menge, die ich gekauft habe. Machen wir ein einfaches Beispiel. Bei 2 Cent sind 250.000 Token, mal 2,5 sind 625.000 Token. So viele Kurze kann ich reinschieben, wenn ich möchte, oder rausholen, oder rein, oder raus, oder hin, oder her, Volle Liquidität, das ist ein Depot, ein Geldspeicher, ein Parkplatz für Ihre liquiden Mittel, wo Sie genau wissen, ich komme jede Woche ran, wann immer ich will. Was immer das Guthaben ist, Sie können es immer rausholen oder auch wieder rein tun. Zehn Jahre lang bei 25 Prozent. Beim 2.500, da gibt es den Faktor 2, dann ist die Kapazität eben nur ähm, 250.000 insgesamt, die dort reinpassen und so weiter. Gucken wir uns gleich genau mal live an. Wie das so in echt aussieht, dazu schalte ich mal rüber zu der CN Exchange und werde mich da mal frisch einloggen, weil wenn man zu lange nicht aktiv ist, aus Sicherheitsgründen schmeißt der einen immer wieder raus. Das ist auch ganz okay so. Sicherheit ist ein ganz, ganz hohes Gut und wir wollen ja keine unnötigen Risiken eingehen. Also wer inaktiv wird, wird nach ein paar Minuten automatisch abgemeldet. So, jetzt melde ich mich mit Hilfe des Passworts und dem Google Authenticator wieder an. So, bin jetzt drin in der Oberfläche dieser besonderen Exchange. Ganz kurz, Mini-Exkurs, die Exchange, die non custodial exchange die wir gerade kurz besprochen hatten, ist in der Lage, egal wo meine Kryptowährungen liegen, diese direkt anzunehmen, zu tauschen und das Ergebnis, was ich tausche, dorthin zu schicken, wo ich sie haben möchte. Beispiel, ich habe hier in diesem Katalog sehr, sehr viele Token, mag sich jeder mal in Ruhe angucken, was es da so alles gibt, sind eine ganze Menge. Ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel. Ich habe beispielsweise bei Bitpanda Geld überwiesen und habe mir dort US-Dollar-Täter gekauft. Die möchte ich eventuell in QCX tauschen beispielsweise. Und sagen wir, ich habe hier mir mal 500 Dollar geschickt. Dann weiß ich, wenn ich das jetzt mache zu diesem Preis, 25.363, ein guter Preis, weil der Token ist tatsächlich unterhalb von 2 Cent. Jetzt kann ich hier meine Empfangsadresse eingeben, zum Beispiel das Konto meines virtuellen Minters. Ich zeige euch gleich, wie das ausschaut. Und ich kann hier die Absenderadresse eintragen, wo die US-Dollar herkommen und wo ich die wieder zurückhaben möchte, für den Fall, dass das nicht funktioniert. Kommt schon mal vor. Klick auf Exchange Now. Kriege eine Zusammenfassung. nochmal mal kontrollieren. Passen die ganzen Zahlen? Ist der Kurs Okay bestätige ich das, ich klicke einen QR-Code, jetzt gehe ich nach Bitpanda mit einer Handy-App, kann ich den QR-Code fotografieren, am Computer kopiere ich mir die Wallet-Adresse, schicke die Dollar dahin, diese werden automatisch in quick getauscht oder in was immer sie wollen und werden direkt in den virtuellen Minter hineingelegt, ohne Umwege. Ich muss also nicht erst von meiner Wallet zu einer Exchange die Token verkaufen, andere kaufen, die wieder zurückschicken, das sind vier Einzelschritte, die auch Zeit und Geld kosten, das mache ich hier alles auf einen Schlag. Das nur ganz kurz am Rande, was die Exchange so kann. Wir haben auch dann die Möglichkeit, mit Kreditkarte direkt Kryptos zu kaufen. Ich habe die klassische Trade-Funktion, wie man das von anderen Börsen kennt, natürlich auch. Aber hier ist natürlich unser Kernthema für heute. Minting-Contract. Wenn ich jetzt in diesem Moment, oh cooler Kurs, sehr, sehr cooler Kurs, wenn ich jetzt für 5.000 Dollar einen solchen Minting-Vertrag erwerben würde, bekomme ich sogar 281.000 Token in diesen Vertrag reingebucht. Auf die 5.000 Dollar bekomme ich die 14%. Prozent. Das sind die Dollar 91, irgendwas pro Tag, die in gewandelt in QCX ausgezahlt werden. Das hier oben mal 2,5 sind in dem Fall 704.000 Token Kapazität in meinem virtuellen Minter oder auch QuickX Tagesgeldkonto, Zehn Jahre Laufzeit und was immer ich darauf einzahle, 25% aufs Jahr kalkuliert, tägliche Gutschrift, wöchentliche Auszahlung oder Reinvestment möglich. Ich kann tagesaktuell rein, rausschicken, also da gibt es ganz viel Flexibilität und bevor ich irgendwo bei der Bank größere Geldmengen rumliegen habe, wo ich nicht weiß, wie die Dinge sich jetzt entwickeln, könnte das vielleicht ein sehr smarter Move sein, zu sagen, ich mache das aus verschiedenen Perspektiven. A, ich sichere mein Kapital vor Enteignung oder Entwertung oder was auch immer und habe einen enormen Wertzuwachs möglicherweise durch die Tokenmenge, 25%, kann der Tokenpreis auch bei 2 Cent stehen bleiben die nächsten zwei Jahre, trotzdem verdiene ich 25% aufgrund der Menge pro Jahr, muss man sich mal geben, was das für ein Potenzial ist, richtig, richtig stark und so ist es natürlich auch bei den anderen, 500 Dollar ist das Zehntel eines 5000er, also bekomme ich die Zehntelmenge der QCX, habe aber nur den Faktor 1,5, deswegen ist die Kapazität nur das 1,5-fache, nicht das 2,5-fache, großer Unterschied. Und die Zinsen sind 15%, beim 1.000er 17,5%, beim 2.500er 20% und nur bei den Großen bekomme ich 25%. Und das ist auch der große Grund, der Faktor und die Prozentzahl, warum die Allermeisten sich für dieses Modell entscheiden. Aber jeder kann natürlich frei entscheiden, was immer er mag. Wenn ich das nun hier gemacht habe, Zeige ich Ihnen mal, wie so ein Dashboard aussieht. Das ist ein Beispielkonto, in welchen zwei 5.000 reingebucht worden sind. Das aber schon vor längerer Zeit, vor 134 Tagen. Damals war der Tokenpreis noch sehr viel geringer, irgendwie um die 1, irgendwas Cent, weswegen auch die Tokenmenge hier sehr viel größer ist. Ja, das ist also Schon ganz ordentlich. Das sind nicht 280.000 mal 2, 560, sondern 880, das ist dem Preis geschuldet. Also wer früh einsteigt, hat größere Kapazitäten, größere Menge, größere Rendite. Wer später in der Zukunft einsteigt, bei dann schon gestiegenen Preisen, hat entsprechend weniger. Wenn ich einsteige bei 10 Cent, kriege ich eben nur noch 50.000 Token in meinen minting kontrakt habe 125.000, das zweieinhalbfache Kapazität im Tagesgeldkonto und darauf 25%, also die Menge macht den Hebel. Wir bekommen täglich, das kann man hier schön sehen, unsere Gutschriften, heute gab es 102 Token pro Vertrag mal zwei, weil ja zwei Verträge hier drin liegen, sind 204 Token am Tag. Gestern waren es 97, das schwankt, das geht drauf, das geht runter, ich mache mal einen kurzen Sprung an den Anfang. Einfach mal, um zu zeigen, wie das ist, wenn man den frühen Vogel nimmt, 200 Token am Tag. Da war der Preis eben die Hälfte. Je niedriger der Preis, je höher die Tokenmenge. Das erklärt, warum die überzeugten Kunden und Anleger sehr entspannt sind, wenn der Kurs nicht so schnell steigt. Weil Das ist gar nicht unser kurzfristiges Ziel. Das ist unser langfristiges Ziel und das werden wir zweifellos erreichen. Ich sehe, wie viele Token insgesamt schon erwirtschaftet worden sind, wie viele davon schon ausbezahlt worden sind. Ich habe wöchentlich die Auszahlungen, immer am Donnerstag werden die Token übermittelt. In diesem konkreten Fall ist es so, dass die Token ausgezahlt werden auf eine quickx wallet Ich könnte aber hier, wenn die Kapazität das hergibt, sagen, jeden Donnerstag automatisch reinvestieren diese Rewards aus dem Minting-Kontrakt in das virtuelle Tagesgeldkonto. So ein Tagesgeldkonto, der virtuelle Minter sieht dann so aus. Bei 886.000 angelegten Token insgesamt mal 2,5 ist das schon beachtliche 2,2 Millionen. Token, die da reinpassen, in dem Fall sind ja auch tatsächlich voll. Und jetzt am kommenden Sonntag wird wieder die nächste Auszahlung beantragt, die dann am kommenden Donnerstag ausgezahlt wird. Die gesammelten Token kommen dann auf die QuickX-Wallet und werden dort geparkt, beziehungsweise in andere Minting-Kontraktkonten umgebucht. Wenn dieses Konto zehn Jahre durchläuft, bei dieser Konstellation sind in zehn Jahren 5,5 Millionen QuickX-Token, und das ist mathematische Gewissheit, an Rendite ausbezahlt bei welchem Preis auch immer sich das entwickeln wird. Ich erinnere noch mal an das Beispiel Binance BNB-Token, nur eine Anwendung. Unser hat elf, nee, neun, neun Anwendungen, hat also möglicherweise das Potenzial, sich etwas positiver zu entwickeln, aber das kann ich weder garantieren noch bestätigen noch vorhersehen, aber ich vermute, dass das so sein wird. Und möglicherweise haben wir in vier, fünf Jahren vielleicht keine 30 Dollar, aber was wäre, wenn wir 10 Dollar hätten? Nur 10 in 10 Jahren von mir aus. Das ist schon krass. Eine Investition von 10.000 Dollar für die zwei Verträge plus noch mal das zweieinhalbfache, um das Ding dann gleich voll zu machen mit Kurzex, die waren sehr, sehr günstig, ergibt das Ergebnis, das lässt sich rechnen. Das ist schon sehr beeindruckend und diese Konstellation in dem Fall liefert jeden Tag 1.538 Token. Jeden Tag. Zehn Jahre lang. In meiner Vorstellung, in meiner inneren Überlegung, wann immer das auch sein wird, wird es den Dollar sicherlich geben. Wahrscheinlich schneller als manche glauben. Irgendwann kommt der Dollar. Und wenn der Dollar kommt, der Wert pro Token, ich kann den Termin nicht vorhersehen, in den nächsten ein, zwei Jahren halte ich das für sehr realistisch, dann sind das hier 1538 Dollar am Tag das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, welche Power diese virtuellen Winter haben, wenn man die richtig und strategisch geschickt nutzt. Ich habe jederzeit meine verfügbare Balance, alles, was hier drin ist, an Angelegten als auch an Reward-Token, das sind also hier oben die zusammen zusammenaddiert, sind immer frei verfügbar, jederzeit. Alles, was ich bis Sonntag als Auszahlung beantrage oder einstelle, wird am kommenden Donnerstag ausgezahlt jederzeit, egal wann, egal wie, im Rahmen der Balance kann ich das tun und kann damit machen, tun und lassen, was ich will. Das ist maximale Liquidität bei maximalem Ertrag und das Ganze noch im Zinseszins, das ist echt der Knaller, kann man nicht anders sagen. Das soweit der Live-Blick in diese Minting-Verträge, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das ganz konkret aussieht und gehen wir wieder zurück. In die Präsentation und kommen jetzt zur Zusammenfassung, nähern uns dem Ende. Wir fassen zusammen: Beispiel 5000 Dollar, angenommen 2 Cent, aktuell sogar ein bisschen günstiger, eine Riesengelegenheit jetzt zuzuschlagen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, kann ich nur empfehlen. Dann sind das in dem Beispiel 250.000 Token. Wir haben gerade gesehen, es waren sogar 280.000 Token. Ich weiß, ich bekomme 14 Prozent pro Jahr, 700 Dollar. Auf 20 Monate 1166 Dollar, an der Stelle haben wir die 5% extra auf den Ertrag mit dem Super Server gar nicht reinkalkuliert. Also 5% bedeutet nicht aus 14 werden 19, sondern aus 14 werden 14,7% und das addiert sich hoch und mit Zinseszins -Zins ist das schon ganz ordentlich und deswegen lohnt sich das schon drüber nachzudenken, den Super Server tatsächlich zu machen, mal abgesehen von den Cashback-Möglichkeiten, die man hat. Ich habe also in 20 Monaten die Rendite in Form von Token rausbekommen. Nehmen wir an, der Preis bleibt gleich, dann sind das 58.000 Token. Ist eine Milchmädchenrechnung, das weiß ich. Es soll nur vereinfacht darstellen, wie das Prinzip funktioniert. Also habe ich nach 20 Monaten meine eingelegten 250 plus die um die 58.000, wahrscheinlich eher ein paar weniger, weil der Kurs höher stehen wird, Token zur Verfügung. Und bleiben wir weiter bei der Idee, der Tokenpreis hat sich nicht erhöht habe ich trotzdem meine ursprünglichen 5.000 in 6.166 Dollar verwandelt. Das ist schon mal gar nicht schlecht, das gibt mir keine Bank. Wenn der Kurs auf 20 Cent gehen sollte in 20 Monaten, hat er auch schon mal gesehen, dann sind das schon 61.660 Dollar. Jetzt fängt schon langsam an, spannend und interessant zu werden. 5.000 rein, 61 raus, Faktor 12, nicht übel. Wenn der kurze X-Preis in den 20 Monaten tatsächlich auf den Dollar gehen sollte, was ich nicht weiß und nicht garantieren kann, ich aber für sehr wahrscheinlich halte, dann reden wir schon von 308.000 Dollar und darüber hinaus überlasse ich das Ihrer Fantasie, darüber nachzudenken, was wäre, wenn die Token, die ich ja auch darüber hinaus noch besitze, möglicherweise im Wert sich weiterentwickeln. Wenn ich mich an Binance so ein bisschen orientiere, und Zeitrahmen drei, vier, fünf Jahre, dann habe ich so eine Idee, wohin das möglicherweise gehen könnte. Aber lassen wir es mit einem Dollar. Das ist schon sensationell. Jetzt haben wir ja zusätzlich das virtuelle Minting-Konto, das Tagesgeldkonto mit der Kapazität von 625.000. Nehmen wir an, das Ding ist voll, dann bekomme ich darauf 25 Prozent jedes Jahr, aber anteilig täglich ausgeschüttet und kann jede Woche schon reinvestieren oder auszahlen lassen. Das sind auch noch mal 156.000 hier 250 Token pro Jahr. Mal zehn Jahre 1,56 Millionen. Plus meine eingelegten 625 sind 2,18 Millionen Token. Auf die gesamten zehn Jahre betrachtet. Wenn die bei zwei Cent wären, was völlig absurd wäre, nach so langer Zeit sind das 43.700 Dollar. Selbst das lässt sich sehen. Aber bei 20 Cent sind es 437.000 Dollar. Sollte der berühmte Dollar irgendwann im Laufe der Zeit geknackt werden, und dann bin ich mir sehr sicher, dass das passieren wird im Laufe der zehn Jahre, dann sind das über 2 Millionen Dollar. Das ist ein ziemlich Haufen Geld. Mich hat mal einer gefragt, was muss passieren, damit ich damit Millionär werde? Ja, wir haben das ausgerechnet, der Tokenpreis muss auf 66 Cent gehen. Wann immer das passiert, 66 Cent, mehr nicht. Wann immer das passiert, eine Million Dollar. Das finde ich mega attraktiv und besonders, ich kann es gar nicht oft genug sagen, der Teil im virtuellen Minter bei maximaler Liquidität. Also wenn Sie sagen, ich habe Rücklagen, die ich irgendwo bei der Bank liegen habe, weil ich weiß, ich muss im März wieder Steuern zahlen, könnte man darüber nachdenken zu sagen, ich nehme die oder einen Teil davon Wandle das in QCX, legt das ins Konto, der token bleibt gleich, interessiert mich nicht, kriegt trotzdem 25% auf Menge. Und wenn es dann so weit ist, hole ich das raus, was ich brauche, um die Steuern tatsächlich zu bezahlen, weil die Freiheit habe ich jederzeit. Das ist cool. Also die Fakten im Überblick, ich kaufe im Wert von 500 bis 5000 oder ein Vielfaches von dem. Ich kann beliebig kombinieren oder multiplizieren und halte Token, das ist ihr Besitz und die halten sie nach 20 Monaten zurück. Sie erhalten während dieser 20 Monate auf den ersten Teil, der dort angelegt ist, zwischen 14 und 18 Prozent, je nach Paket. Und wenn Sie den Super Shopper tatsächlich wählen, was ich empfehle, haben Sie zwischen 14,7 und 18,9 Prozent Rendite garantiert. Das alleine ist schon der Knaller, verglichen mit allen traditionellen Anlageformen. Dazu bekommen wir die Auszahlung der Rewards aus dem Minting-Vertrag und das Automatisch jeden Donnerstag. Ich kann mir die ganzen Rewards auf meine Wallet schicken lassen oder ich kann sie reinvestieren in den virtuellen Minter, den wir zusätzlich und kostenlos erhalten. Woanders muss man für solche Geräte sehr viel Geld bezahlen, bekommt sehr viel weniger Rendite als hier. Ich habe hier die zweieinhalbfache Kapazität, wenn ich das große Paket wähle, auf meine gekauften Token. Das ist eine ganz einfache Formel. Habe ich 500.000 Token, bekomme ich 1,2 Millionen Kapazität, 1,25 in Form von 25.000 an. Beispielsweise ziemlich coole Nummer. Alle QCX-Token, die im virtuellen Minter dort eingezahlt werden, erhalten bei der großen Variante 25 auf die Tokenmenge die ganze Zeit, aber bei voller Liquidität. Sie können auch wenn ich mich hier mehrfach wiederhole, auf diesen Teil jederzeit zugreifen. Sie haben volle Kontrolle, Sie entscheiden, das ist Ihr Eigentum, niemand kann Ihnen was wegnehmen und auch die Reward aus dem virtuellen Minter, solange das Konto noch nicht voll ist, kann auch jede Woche reinvestiert werden. Überlegen Sie sich mal, Sie haben den Minting-Kontrakt, Sie kriegen dort Ihre 14,7% täglich gut geschrieben, und einmal in der Woche kommt die Rendite auch in den virtuellen Minter zu den Token, die Sie möglicherweise gekauft haben. Die ganzen Mengen verdienen jetzt auch 25 Prozent und die Erträge können wöchentlich reinvestiert werden. Machen Sie sich mal eine Excel-Liste, machen Sie mal 52 Mal, 52 Wochen, diese Reinvestment und achten mal auf die Kurve, wie die stelle nach oben geht. Das ist beeindruckend. Dieser Zinseszinseffekt, der hat es wirklich in sich. Wir empfehlen, wenn man sowas macht, so eine Zweidrittel-, drittel ein strategie Je nachdem, wie das Budget der möglichen Mittel dasteht, kann man sagen, okay, in dem 5000er-Beispiel sagen wir um die 7,5, vielleicht auch sieben, vielleicht auch 8000 Dollar, beispielsweise nehme ich mir einen 5000 er minting vertrag nehme den restlichen Geldbetrag, kaufe mir Kurze x token aus einer Börse, so günstig wie ich kann und lege die in dieses Tagesgeldkonto hinein. Die verdienen sofort 25%, Prozent, die anderen 14,7%. Die Renditen können revestiert werden jede Woche, großartige Nummer. Wir haben nicht wenige Kunden, die andere Asset-Klassen äh, verkauft haben erfolgreich und sagen, ich mache mal 15% oder ein Mehrfaches davon tatsächlich. Was immer Sie an Kapital zur Verfügung haben, nehmen Sie zwei Drittel in die größtmöglichen Varianten dieser Minting-Kontrakte und ein Drittel an QCX, die dort gleich reingelegt werden, dann fahren sie ziemlich gut. Nach 20 Monaten kommen die gekauften Tokens dazu. Nach ungefähr zweieinhalb, drei Jahren sind die Konten voll bis zum Anschlag, haben noch sieben Jahre volle Laufzeit, 25 Prozent auf volle Minter. Wenn sie zwei davon haben, 1,2 Millionen, ein Viertel davon sind 3.000 Token, mal noch sieben Jahre. Wow, bei welchem Preis? Dollar oder was immer sie glauben? Das ist eine Menge Holz pro Woche, pro Monat, was dort an passiven Einkommen einkommt. Das war's schon. <lacht> Melden Sie sich bitte bei Ihrem Gastgeber, um die weiteren Schritte zu besprechen. Er wird mit Ihnen kostenlos ein entsprechendes Konto anlegen, kann Sie kostenlos registrieren. Bis dahin keinerlei Verpflichtungen. Wenn Sie Ihre Strategie gewählt haben, wird Ihr Gastgeber Sie begleiten oder wir in unseren Live-Workshops werden Sie begleiten und werden Sie onboarden, also an Bord holen und werden Ihnen zeigen, wie Sie das alles umsetzen können. Sie machen möglicherweise die super mitgliedschaft um die höheren Prozente zu bekommen, registrieren sich auf der Exchange, richten dort Ihr Konto ein, richten den google Authenticator ein und buchen einen solchen Vertrag. Den können Sie sowohl mit QuickX oder mit US-Dollar bezahlen. Ab 1. November können Sie ihn auch komplett mit Kreditkarte bezahlen. Egal, wie Sie sich entscheiden, Ihr Gastgeber und das Team wird Sie dabei begleiten. Das umzusetzen, ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so kompliziert, wie es noch am Anfang gewesen ist. Das wird von Woche zu Woche immer, immer einfacher. Zu guter Letzt noch der Hinweis, wenn Sie sich dafür entscheiden und Sie immer aktuelle Informationen vom Unternehmen haben möchten, empfehlen wir diesen Telegram-Kanal. Ihr Gastgeber kennt den Link. Dort werden Sie immer auf dem Laufenden gehalten, was so alles passiert. Neuigkeiten, neue Produkte, neue Händler auf ISMI, alles was dazugehört. Und damit sind wir jetzt durch. Bedanke ich mich recht herzlich für eure Teilnahme, für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, euch irgendwann in den Workshops wiederzuhören, wiederzusehen. Ich wünsche euch gute Gespräche bei der Entwicklung eurer persönlichen Strategie mit eurem Gastgeber. Lasst euch das gut überlegen und macht das Richtige in diesen Zeiten. Die Chancen könnten einfach nicht besser sein, euch an etwas zu beteiligen, was so groß ist. Die ganze Welt wird in diese neue Welt hineingeschubst und wir können daran partizipieren, aber auch Mehrwert stiften. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt positiv, lasst euch nicht verrückt machen von dem Irrsinn da draußen. Das geht alles vorbei und alles wird besser, als es jemals war. In diesem Sinne, schönen Abend euch zusammen. Tschüss, ich werde noch zum Abschluss ein cooles Video vom Professor Dr. Krall starten lassen. Mal hören, was der zum Thema Kryptowährung zu sagen hat. Ich denke, das ist ganz spannend. Bitcoins kennt fast jeder. Bitcoins diese digitale Währung ist in aller Munde. Was diese hat die Blockchain Digital damit zu tun? Die Blockchain ist ihr Maschinenraum und globales Logbuch für Geld und Vermögenswerte zugleich. Sie macht es möglich, diese über den Globus zu verschicken, ohne Mittelsmann, ohne Einschränkung, immer und überall. Eigentümer ist, wer den virtuellen Schlüssel hat. Die Blockchain wird damit viele Institutionen überflüssig machen. Die Jobs von Banken, Notaren und anderen Mittelsmännern übernimmt künftig holografisch der Algorithmus. Und das in Sekunden. Günstiger und sicherer. Wie das Internet heute Informationen global verfügbar macht, tut dies die Blockchain für Geld und Vermögenswerte. Künftig wird eine einheitliche Blockchain, Geld, Währungen, Wertpapiere, Immobilien, Industriegüter und Kredite enthalten. Tausch und Überweisung erledigt die Blockchain. Auch Anwälte braucht man nicht mehr so häufig. Verträge werden automatisch smart. Die Blockchain automatisiert sozusagen das Vertrauen. Was heißt das ganz persönlich für Sie in der Zukunft? Zum Beispiel müssen Sie Ihre Aktien nicht mehr über die Börsen handeln. Das machen Sie dann ganz direkt, von Person zu Person, quasi über den digitalen Gartenzaun. Oder beim Kauf eines Grundstücks müssen Sie nicht mehr den Weg zum Notar machen. Auch Grundbuchämter werden elektronisch. Sie geben Ihrer Waschmaschine 20 Euro und die kauft dafür Strom nur dann, wenn er günstig ist. Oder Sie lassen Ihr Elektroauto durch Kauf und Verkauf von Strom Geld für Sie verdienen. Das klingt doch eigentlich ganz spannend. Aber die Blockchain kann man nicht anfassen. Ihr Erfolg wird davon abhängen, dass sich ein Netzwerk von Teilnehmern bildet, also Unternehmen und Verbraucher sie annehmen. Akzeptanz und Teilnahme, darum geht es. Genau wie damals beim Internet. Wir stehen erst am Anfang, aber eins ist sicher. Die Blockchain ist eine Revolution und sie kommt wasserfallartig. Mein Name ist Markus Krall.